Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus dem Haus der Zupfnoter. Diesmal zur Version 1.4. Wie ihr hier seht, gibt es auch eine neue Webseite, die wollte ich zuerst auf die Schnelle zeigen. Die neue Webseite enthält einen Blog, wo wir immer mal wieder was Neueres schreiben, was im Zupfnoter los ist. Es enthält eine Frage-Antwort-Seite. Da dürft ihr kräftig Fragen stellen und kriegt auch Antworten. Es gibt auch ein neues Logo. Das neue Logo. Sieht man hier und ihr könnt auf der Webseite nachlesen, was es bedeutet. Aber nun zum Zupfnoter selber. Man sieht also, das neue Logo tritt auch als Favoriten-Icon auf. Ich habe hier eine ganze Menge von Neuerungen, die könnt ihr dann im Newsletter oder auch auf dem Blog nachlesen. Ich zeige aber hier so ziemlich alle. Das erste, was ich zeige, ist, dass dieses nervöse Rumdrehen des Bildschirms der sogenannte Spinner, dass der jetzt weg ist. Es ist nur noch eine grüne Seite. Das heißt, wenn ein Fenster grün ist, wird das gerade aktualisiert. Das zweite, was wir noch bei allem meinen Entchen hatten, war, dass der Spieler in dem Moment, wo man solche Voice-Overlays hatte, nicht bis zum Ende gespielt hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe nun den Spieler einfach dahingehend verbessert, dass er einfach spielt, bis es nicht mehr weitergeht. Das heißt, bis das Stück zu Ende ist. Jo. Das war der Spieler. Nun zu den neuen Features. Ich gehe einfach mal der Reihe nach runter. Das eine Erste, was ich zeigen möchte, sind die sogenannten Count Notes. Die, wenn man ganz schwierige Stücke schreiben will, wie ich das ja manchmal mache, so wie alle meine Endchen zum Beispiel, dann kann man hier auch in den Count Notes, man sieht es hier, diese Count Notes sagen, die erste Stimme soll Zählnoten haben. Zählnoten auf Deutsch, Count Notes. Wenn ich das nochmal neu rechnen lasse, dann sieht man, dass hier 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 die Zähnloten drin sind das hilft wie man zählen soll wenn ich beispielsweise aus dem hier äh, am Anfang eine punktierte Viertel mache dann sieht man ich zähle 1, 2 und 3, 4 und so weiter das sind Zählnoten. ich nehme die mal wieder raus dass sie nicht dauernd erscheinen das waren die noten das zweite was neu ist ist dass der Taktstrich nun deutlich verbessert positioniert wird. Wenn man hier reinzoomt, dann sieht man echt schön rechteckig und er sitzt auch immer angemessen an der Note. Übrigens auch der Punktierungspunkt sitzt jetzt rechts von der Note und nicht mehr leicht unten und er überlagert die Flusslinie. Ich glaube, dass damit die, das Notenbild einfach viel, viel schöner wird. Das sind die Taktstriche. Nächster Punkt sind Pausen. Die Pausen haben wir auch verbessert und zwar werden die Pausen jetzt einfach präzise dargestellt. Ich trage einfach mal hier am Anfang eine, eine Pause ein. Ich muss eine 4 Pause nehmen. So und das sieht man, wo ist sie denn, die Pause? Ja, wo ist sie denn? Muss ich meinen Film abbrechen, bloß weil er die Pause nicht bringt, oder? Ja, muss ein kleines Z sein, natürlich, dann sieht man sie. So, also, kleine Pause. Man sieht hier, dass die Pause sehr schön in der Mitte sitzt und auch das Hackstrich oben drauf sitzt. Wenn ich jetzt hier ein Z2 mache und ein Z1, Z1, dann kann man hier auch die Pausen sehen. Sie sind größer und übersichtlicher, etc. Das sind die neuen Pausen. Wenn man ein großes Blatt druckt, äh, dann hat man oft das Problem, dass die Noten rechts und links übers Blatt rausragen. Ich mache das mal, indem ich hier eine, äh, die, die zwei Gs eintrage. Und wenn ich das jetzt neu rechnen lasse, dann sieht man, dass er jetzt die, diese Note ein bisschen nach rechts schiebt, beziehungsweise die, das G an, am rechten Blattrand ein bisschen nach links schiebt, sodass man alles auf dem Blatt sieht. Ich gehe hier schön meine Liste runter. Ja, er zeichnet nun am Anfang auch einen Taktstrich. Daran kann man sehen, Also man sieht hier die Noten haben ja keinen Taktstrich, aber hier wird ein Taktstrich eingezeichnet und das macht er dann, weil er selber feststellt, dass, die, dass der Takt eine volle Länge hat. Wenn ich jetzt das C wegnehme, dann hat der Takt keine volle Länge mehr und der Taktstrich verschwindet auch. Damit kann man also auf einen Blick erkennen, ob ein Stück einen Auftakt hat oder nicht.